Schau, was mir die Tina da gerade geschickt hat. Sie meinte, es soll voll eine coole Website sein. Hoaxmap. wozu soll die gut sein? Warte, schau mal kurz. Ah, okay. Sie soll Gerüchte aufklären, die über Asylanten verbreitet werden. Also so eine Website gegen Fake News. Aha. Und was steht da so? Die Flüchtete setzen sich vor allem an Tankstellen in Autos von Frauen und verlangen, zu bestimmten Orten gefahren zu werden. Also ich finde schon wichtig, dass solche Unwahrheiten bereinigt werden. Ja, na ja das ist eh klar, dass das nicht stimmt. Wozu so soll jetzt die Website gut sein? Ist ja was die Leute im Internet schreiben. Ich glaube nicht, dass Fake News so ein großes Problem sind. Fake News sind nicht egal und können eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Es ist nämlich wichtig, dass wir auf Basis von Informationen Probleme lösen und diskutieren. Unaufgeklärte Fake News können in der Gesellschaft tiefe Gräben aufreißen, die sich dann nur sehr schwer wieder überbrücken lassen. Die Verbreitung von Fake News ist grundsätzlich nicht strafbar, kann aber andere Menschen zu Handlungen motivieren, die dann ihrerseits strafbar sein können.